Hallo, heute mal ein anderes Thema als sonst. Ähm, wenn ihr ein Referat macht oder was anderes und die Quellen raus, äh, irgendwelche Daten raussuchen müsst, Fakten, dann müsst ihr auch immer die Quellen angeben. Das wird bei uns an der Schule immer eingetrichtert von den Lehrern gebt die Quellen an. Soweit so gut, die Quellen werden auch meistens angegeben. Aber dann steht da meistens bei den Quellen www.wikipedia.de und diese Quellenangabe ist eigentlich ja, äh, rechtlich gar nicht okay. Und Wikipedia hat ein extra Werkzeug, äh, das euch genau angibt, was ihr braucht. Und das möchte ich euch heute mal vorstellen. Ihr geht also auf Wikipedia, in diesem Fall hier Automobil, und hier unter Werkzeuge, klappen wir auf, Seite zitieren, kommen wir auf die Zitierhilfe, und hier die, äh, dieser Bereich, das was ich jetzt hier markiert habe, das könnt ihr als Quellenangabe nutzen. Es steht die Seite, es steht die Webseite, der Bearbeitungsstand, eine permanente URL, also über die man auch in zwei Jahren noch genau die Version bekommt, die ihr abgerufen habt und steht auch dabei, wann ihr abgerufen habt. Und wenn ihr diese Quellenangabe macht, dann habt ihr alles richtig gemacht, dann ist rechtlich alles okay.